Hallo Skatfreunde, willkommen zu einer weiteren Folge, Waldtags geht aufs Ganze. Das heißt, ich spiele wieder ein game Duel skatmasters qualifikationsturnier mit dem großen Ziel, mich für das Live-Turnier in Berlin im Sommer 2020 zu qualifizieren. Die letzten Wochen bin ich ja teilweise so heftig unter die Räder gekommen, dass ich schon nach wenigen Versuchen aufgegeben habe. Jetzt die gute Nachricht, dieses zehnte Qualifikationsturnier läuft bisher wie auf Schienen. Nach neun von zwölf Päckchen habe ich schon 1000 443 Punkte erspielt, noch kein Spiel verloren, obwohl es einige Male haarscharf war, bin hier also sehr gut im Rennen und versuche natürlich jetzt unter die ersten drei in diesem Turnier zu kommen, denn das sind die Direktqualifikationsplätze fürs Finale. Die Konkurrenz hat gut vorgelegt, ihr könnt es hier in der Rangliste sehen, über 2000 Punkte hat der erste bereits liegen, das heißt, ich muss also schon jetzt noch satte 550 Punkte aufholen, nachlegen, um dieses Ziel zu erreichen, ob das gelingt, in noch neun ausstehenden Spielen, drei Päckchen, das werden wir jetzt sehen. Natürlich geht das nur, wenn auch ein bisschen Kartenmaterial ankommt. Das ist klar, 550 Punkte beim Skat, die musst du erstmal erspielen. Erster Versuch, ich sehe zwei Damen und viel mehr ist es dann auch nicht geworden. Gut, Kreuzbube ist noch dazugekommen und ein Ass, aber das reicht natürlich nicht. Das ist kein Gebot. Für Schlappe, Passe, Passe bekommt Vorhand den Zuschlag bei 18. Da ist natürlich die Hoffnung auch nicht besonders groß, dass wir dieses erste Spiel hier attackieren können. Und im ersten Stich zeigt sich schon beide Trumpfollen beim Alleinspieler, von daher, ja, schwindet hier wirklich die Hoffnung auf 40 Punkte. Ich nehme den Stich erstmal raus, das muss ich wohl, um ranzukommen. Pik Ass auch beim Alleinspieler. Ja, und mein Partner hat im besten Fall noch die mittleren Buben. Und hier jetzt die Frage, rauf mit der Pik 10 oder nicht? Ich vermute mal, wenn die Pik Dame beim Alleinspieler saß, dann wird er sie gedrückt haben. Ansonsten hätte er vermutlich auf Pik Lusche geschnippelt. Deswegen gehe ich hier nicht rauf. Ich hoffe, dass wir später noch einen Überstich fabrizieren können. Und das war nicht so eine... Gute Entscheidung hier, wie wir sehen. Pik damit tatsächlich doch noch beim Alleinspieler. Der hat da überraschenderweise nicht geschnippelt. Gut, und jetzt komme ich hier mit dem Ass ran und kann jetzt die Pik 10 auf den Tisch legen. Das wird natürlich auch noch einen netten Überstich geben. 22 Augen, also das hat sich gelohnt. Ja, und wenn mein Partner jetzt noch Karo 10 hat, nee, hat er aber nicht. Das war hier der Pferdefuß an der Geschichte. Mein Partner hätte vielleicht besser unterm Ass gespielt. Stattdessen hat er Karo den Zwilling angefasst und damit genau dem Alleinspieler 10-König hochgespielt. Damit sind wir also hier nur gut rausgekommen. Ja, das sieht natürlich jetzt schon ganz anders aus. Die drei oberen Buben und ein Ass, das Ding wird natürlich gereizt. Und ich krieg's sogar schon für 18. Und schaut mal, Traumfindung Kreuzass zur 10 und Pik König in die Flöte. Damit ist es natürlich ein sehr starker Grang. Wenn jetzt nicht gerade Pik zu dritt sitzt, dann wird er sehr wahrscheinlich Schneider. Oder so wie hier, es kommt Pik Ass raus, es sitzt Pik zu dritt, aber das nützt den Gegnern jetzt natürlich nichts, denn bei erst 21 Liegen kommen sie mit diesen neuen Augen genau auf 30, also ein wunderschöner Grang mit drei Schneider. Rest ist meins, das kann ich hier gleich reklamieren, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Ja, das sind 120 Punkte, die tun mir jetzt natürlich richtig gut, denn damit springe ich natürlich schon über 1600 Punkte. Und es geht hier weiter. Wieder drei Buben in Vorhand mit Kreuz Picaro Jungen. Beikarte natürlich noch gar nichts. Aber wenn du diese Buben hast und Vorhand, dann gehst du natürlich erstmal ein bisschen mit. Also den Kreuz reize ich hier schon. 33. Ach du Elend. Jetzt geht das noch weiter. Der dritte Mann steigt auch noch ein. Und wenn der dritte Mann einsteigt, dann wird es gefährlich. Und deswegen bin ich jetzt also auch bei 40 raus und an sich einen Tick weit auch froh, dass ich jetzt diese Flocke dann nicht vortragen muss, denn was soll jetzt noch im Skat liegen, wenn zwei Gegenreizungen sind? Gut, Grang kann ich hier sowieso nicht spielen und Kreuzhand auch nicht. So, der Spieler in Hinterhand macht jetzt den Grang. Naja, die 33er Reizung von meinem Partner sagt mir, ich könnte, könnte es mal mit Pik versuchen und da habe ich auch gleich einen Ass getroffen. Und Pik 10 auch noch und offenbar viermal Peak bei meinem Partner, denn der Alleinspieler muss den König noch mitbedienen. Na, das wird ja jetzt ein richtiges Gemetzel. Da kann ich jetzt ja erst nochmal ein Bild sogar schmieren und jetzt sticht er auch nicht. Er hat vielleicht nicht mal den Buben, ich weiß es nicht. Ich kann erst noch Herz mich freischmeißen, ich kann mich Karo freischmeißen. Also das war wohl ein Grang mit ausgesprochen bescheidenen Siegaussichten. Da hätte der Spieler vielleicht tatsächlich besser dann den ohne weiß ich wie viel gemacht, denn dann wäre es wenigstens nicht zu diesen Abwürfen gekommen. Ja, jetzt sticht ihm mein Partner hier sogar noch die Kreuz 10 ab, also das war aber sehr optimistisch, äh, diesen Gang in Hinterhand anzusagen, der hatte jetzt gar nicht so besonders äh, gute Chancen und für mich leicht verdiente 40 Punkte, die nehme ich dann natürlich auch mit, so dass ich hier mit 210 ein sehr schönes Päckchen gespielt habe. So, und das bedeutet, wenn ihr es hier seht, das erste Mal, dass ich in der Rangliste auf die erste Seite mich vorgekämpft habe, also Zwischenstand 17. mit über 1600 Punkten, 50 Euro stehen aktuell mit dem Ergebnis schon als Sofortgewinn zu Buche, aber ich habe, das seht ihr an diesem kleinen Balken, eben noch ein paar Spiele nach, alle anderen nicht. Das heißt, ich kann noch versuchen, mich weiter nach vorne zu arbeiten und das tun wir jetzt natürlich auch. Zwei Päckchen noch, in denen jetzt der Lauf bitte so weitergehen soll. Manchmal ist es mehr beim Skat wie verhext, da kommt plötzlich überhaupt nichts mehr. Und ähm, manchmal läuft es eben, ohne dass du dich quasi gegen die guten Karten wehren kannst. Es würde mir ja jetzt schon reichen, noch ein bisschen durchschnittliches Material. Und das hier sieht natürlich gut aus. Zwei Asse, eine 10, Kreuz. Bube, das ist auf jeden Fall ein starkes Spiel. Vorhand hat auch gleich aufgegeben. Mittelhand ist natürlich in der Position, die schwächste Position, aber mit dem Blatt muss ich das trotzdem riskieren. Kreuzhand auf jeden Fall und jetzt kommt das Elend. 40 aus Hinterhand, ja. Jetzt frage ich euch, Entscheidung, wollen wir dieses Ding jetzt hier weiterziehen mit nur zwei Farben und in Kreuz fehlt mir auch noch mit Dame-König 10 das Mittelfeld. Aber was will denn Hinterhand reizen? Wenn er bei 40 wirklich ein Farbspiel reizt, dann hat er vielleicht nur den Karo Buben, dann könnten die Buben verteilt sein oder Pik Bube vielleicht sogar im Skat. Und wenn er nullu reizt, nee, das Spiel ist mir hier zu stark, mein Ansatz mit zwei Buben und zwei Assen. Das ziehe ich jetzt durch und die 46 war es. null hat er gereizt, also es könnte etwas liegen, es könnte etwas liegen, und jawohl, das ist ja wie früher, als die Welt noch so in Ordnung war. Karo Bube und Kreuz König, also alles richtig gemacht gefunden, äh, wie der Skatgott selber. Und damit natürlich wieder ein Grang mit Schneider schwarzschank sogar, falls die Kreuzzehn blank sitzt. Stechen, Buben abholen, Kreuz Dame fällt, das heißt Kreuzzehn ist blank. Jawohl. Das ist ein sattes Ding. 96 Augen, Grang, einfach Schneider-Schwarz. Also jetzt komme ich doch langsam in das Gefühl, dass hier alles für mich läuft. Das ist ja nicht äh, zu fassen, wie rund das manchmal geht. Jetzt habe ich schon deutlich über 1700 Punkte und noch 5 Spiele. Das erste davon hier mit dieser Karte, das lasse ich jetzt natürlich äh, gerne ziehen. Da kann ich nichts gewinnen, da will ich auch gar nichts gewinnen. Das Schöne jetzt an dem Blatt kann ich nicht viel falsch machen. Wenn dann also ab und zu solche sehr guten, teuren, sicheren Spiele kommen, dann ist mir das natürlich lieber als solche halbseidenen Dinger. So. Trotzdem natürlich immer weiter gucken, können wir dieses Spiel umbiegen. 33er Reizung von meinem Partner in Hinterhand. Ja, wenn ich ihm die abnehme, dann muss das Pik Ass haben und deswegen spiele ich hier auch mal direkt die Pik 10 vor den Alleinspieler hier gleich mal unter Druck setzen. Die Lusche wäre gefühlt ein bisschen zu wenig, vor allen Dingen will ich auch nicht wieder rankommen, aber Pik 10 äh, war jetzt doch nicht so clever, wie ich dachte, zumindest war das Ass beim Alleinspieler. Der zieht den Buben und mein Partner hat zwei Buben dagegen und kein Herz, das heißt 5 mal Herz beim Alleinspieler. Jetzt wird's wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen brenzlig, denn der Spieler muss sich schließlich noch seine ganze Herzflotte etablieren und er hat gar nichts mehr. Er gibt jetzt schon auf, obwohl er in Pik 21 bekommen hat. Auch das war ein Grang, der wohl auf jeden Fall die verteilten Buben brauchte und wenn es geht noch eine günstige Verteilung in Herz. Beides war nicht gegeben, also wieder 40 Augen für mich, ohne dass ich da viel beigetragen hätte. Das ist ja ganz wunderbar. Und wer kommt da ins Spiel? Die Skat-Oma spielt mal wieder mit. Herzlich Willkommen. Jetzt ist natürlich die Chance ein wenig besser, weil die Skat-Oma nicht so viel reizt, aber mit dieser Karte kann ich da kein äh, Kapital draus schlagen. Dann profitiert Spieler 2, der hier für 18 Besitzer wird. Und der hat diesmal einen Grang abbekommen. Gut, bei 18 gehe ich mal davon aus, dass der jetzt besser läuft, auf jeden Fall, denn auch die Buben sind diesmal verteilt, das heißt, die Buben sind raus, jetzt wird er einfach seine Flöte spielen. Ja, hier ein etwas billiger Anschiss, sage ich mal, das wäre schon unwahrscheinlich, dass die Skatoma da jetzt noch rüber kann, denn dann äh, hätten wir noch einiges an Pik und Herzstichen, dann wäre das wohl auch kein echter Grang, also da wimmel ich jetzt mal lieber nicht. Zu Recht übrigens, wie wir hier sehen, das ist die ganze Karo-Batterie da gibt es jetzt von mir so wenig Punkte wie möglich. Ja, Kreuz Ass wird er wohl auch noch haben, also schon unrealistisch, dass er ohne Kreuz Kreuzass den spielt, deswegen behalte ich die Kreuz 10 bestellt, damit wir hier eben wenigstens hinten raus aus dem Schneider kommen und das gelingt auch. 85 Augen, also 186 Augen dazu, damit stehe ich jetzt bei 1839 Punkten auf dem sechsten Platz, und jetzt heißt es ja mal ganz genau äh, gucken, was die anderen liegen haben, was brauchen wir noch für Punkte, was, wie müssen wir das letzte Päckchen taktisch angehen, also 2.003 Punkte hat der Führende und 1.964 der Dritte, das wäre doch jetzt, das müsste mit dem Teufel zugehen, wenn da jetzt nicht noch ein schönes Spiel kommt. Ich habe ein gutes Gefühl inzwischen, so wie es läuft, also jetzt weiter im Programm. Nochmal einmal recken und strecken und Daumen drücken, dass das jetzt hier funktioniert. Game Duell, Skat Masters, das große Finale mit 125.000 Euro Preisgeld, das kitzelt schon, auch diese Qualifikation. Ich habe es in den letzten Jahren noch immer geschafft. Aber das ist ja nicht selbstverständlich. Es sind sehr viele Spieler, die da mitspielen, die diese Chance ergreifen wollen. Und 25.000 Euro für den Sieger dieses Turniers, das ist ja natürlich, äh, natürlich ein Anreiz. So viel gibt es bei keinem anderen Scar-Turnier zu gewinnen. Deswegen bin ich hier auch jedes Jahr dabei und es wäre natürlich... Sehr schön, wenn ich dieses Ticket jetzt und hier lösen könnte, so wie die Serie läuft, muss es jetzt nur noch ein schönes Spiel geben in diesen letzten drei Spielen. Das erste ist es natürlich nicht geworden. Wir sehen ein 0. Ein 0 bei 23er Reizung, direkt kommt Kreuz 9 rauf und der wird doch wohl blank sein. Jawohl, direkt im zweiten Stich erlegt, 40 Punkte, wichtige 40 Punkte. die bringen mich schon auf über 1900. Zwei Spiele noch, das ist es doch, das ist es, das muss es sein. Zwei Buben und ganz viele Volle in Vorhand, das ist ein lupenreiner Krang Hand. Leute, wuh, ich würde sagen Berlin, ich komme jetzt noch dieses Spiel durchziehen, diesen Krang Hand. damit setze ich mich doch auf jeden Fall hier an die Spitze. Gut, erstmal jetzt wieder ein bisschen runterkommen. Nicht, dass mir hier noch irgendein Fauxpas passiert, dass ich hier das Spiel ähm, noch verknistere durch eine falsche hektische Aktion, aber das habe ich doch gewünscht, das habe ich doch gebraucht. Das ist genau das Spiel, auf das ich gewartet habe. Ein schönes, fettes Spiel, ohne groß zu überlegen. Gut, die Buben stehen zusammen. Der äh, Pik stand auch zu dritt. Wenn der König nicht drin liegt, der Pik-König, kommen sie aus dem Schneider. Das ist aber nicht so schlimm. Ich habe äh, hier 96 dazu und damit habe ich die 2000 übersprungen. Damit bin ich zwischen du drin auf jeden Fall äh, Erster im Turnier und das war ja alles, was ich hier erreichen wollte. Dann muss ich jetzt nur noch gucken. Mit diesem Blatt werde ich das letzte Spiel natürlich nicht mehr machen. Dann muss ich jetzt gleich einfach nur noch ein paar Tage zittern, denn das Turnier läuft jetzt noch ähm, nach dieser Serie ein paar äh, Tage weiter, einfach Daumen drücken, dass kein weiterer Spieler äh, mich überholt, beziehungsweise dass ich zumindest unter den ersten drei Plätzen bleibe. So Kreuz wird gespielt, ich kann direkt hier noch mal wimmeln, mein Partner hat ja, vielleicht ein paar Trümpfe dagegen, ich hatte nur ein, ja mein Partner hat schon noch ein bisschen was anzubieten wenn die Beikarte jetzt ein wenig lückenhaft ist, und das scheint sie hier zu sein, dann haben wir hier nochmal ganz gute Chancen, ein weiteres Spiel umzubiegen. So, machen wir jetzt noch einen in Herz. Ja, wir machen noch den Herzstich, ist ja herrlich, es geht wie auf Schienen. Ich habe es euch gesagt, nochmal 40 Punkte, der Alleinspieler verliert, und damit nochmal ein wunderschönes Päckchen, 226 Augen, jetzt können wir auf die Tabelle gucken, und da ist es wirklich eine Punktlandung. Genau am Ende bin ich das erste Mal vorne mit 2065 Punkten. Das müsste doch reichen, das müsste jetzt wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht langt. Ich habe hier mir noch ein bisschen Statistik notiert, wie habe ich am Ende diese Punkte zusammengekriegt. 14 zu 0 Spiele, 9 Spiele umgebogen damit dann 1045 Spielpunkte, das ist natürlich ausgezeichnet, ein sehr gutes Ergebnis für 14 Gewinnspiele. Das ging natürlich nur, weil ich insgesamt auch 10 Grangs gespielt habe, einige der besseren Sorte, auch ein paar Dinger, die wirklich knapp waren. Und ja, so kann das also gehen, so musst du bei Game Duell spielen, ein großes Risiko. So, und dann kann es eben einige Male äh, scheitern und einige Male klappt es. Und jetzt Gehen wir nochmal ein kleines Schritt, jetzt gehen wir hier den Schritt weiter. Es haben mich tatsächlich im Turnierverlauf noch zwei Leute überholt, noch auf den dritten Platz verdrängt. Das bedeutet, ich bin direkt qualifiziert, das war alles, was ich wollte. Ich habe einen Sofortpreis von 100 Euro eingesackt. Ihr seht es oben schon auf meinem Konto, da ist auch schon verbucht. Also äh, die Game Duell Saga 2019 hat für mich wieder wunderbar funktioniert. Im 10. Qualifikationsturnier habe ich mir das Ticket geholt. Ich hoffe, ihr habt gesehen, das ist gar nicht unmöglich, das ist kein Hexenwerk. Einfach ein bisschen äh, mehr Ellbogen ausfahren als sonst üblich beim Skat. Einfach mal durchziehen, ein paar Versuche investieren, dann kann das auch bei euch klappen. Und das würde mich natürlich freuen, wenn ich euch dann persönlich treffe beim großen Finale in Berlin im Sommer 2020 bis dahin macht es gut und wie immer gut blatt